Hi, in diesem Video schauen wir uns einfache Streuungsmaße wie die Spannweite, Minimum und Maximum und auch Quartile an und im Anschluss dann eine Visualisierungsmöglichkeit für diese Streuungsmaße, das sogenannte Boxplot. Zunächst mal habe ich dafür wieder einen Datensatz geöffnet von Starter, der als Beispieldatensatz angeboten wird, nlsw88.dta, und ich habe ein do angelegt, wo ich schon mal als Überschrift hingeschrieben habe, was wir machen wollen. Und ich habe auch hier schon notiert, dass wir als Beispielvariable uns die Variable zum Alter anschauen wollen. Die Variable finden wir hier in der Variablenliste mit dem Variablennamen Age. Zunächst mal schauen wir uns eine Häufigkeitstabelle für die Variable an. Tabulate Age. Markiere ich und führe das aus. Und dann sehen wir hier, dass die Variable so aussieht, dass wir ähm, Fragte von 34 bis 46 Jahre in diesem Datensatz drin haben. Gut, ich wechsle wieder in den Do-File und jetzt schauen wir uns mal die Streuungsmasse an. Und der einfachste Befehl dafür ist zunächst mal der Summarize-Befehl. Das heißt, wenn ich hier Summarize und den Variablennamen angebe, komme ich eine Zusammenfassung zu der Variable, unter anderem das arithmetische Mittel und die Standardabweichung, was wir uns jetzt nicht anschauen wollen. Und wenn wir zusätzlich Informationen haben wollen, können wir die Detail-Option daran hängen, Komma Detail. Und dann bekommen wir einen Großteil der Informationen, die uns jetzt interessieren. Das markiere ich und führe das aus. Und so sieht die Ausgabe aus für den Summarize-Befehl mit der Detail-Option. Hier haben wir jetzt verschiedene Bereiche. Wir fangen mal hier auf der rechten Seite an. Hier steht, wie viele gültige Werte in der Variable vorhanden sind, beziehungsweise wie viele Fälle mit gültigen Werten. Dieses Obs steht für Observations. Dann haben wir hier Mean, das ist das arithmetische Mittel. Hier haben wir Standard Deviation, die Standardabweichung und hier noch drei weitere Maße. Für, äh, zu der Variable, die wir jetzt erstmal noch ignorieren. Hier auf der linken Seite haben wir jetzt die sogenannten Perzentile. Ähm, darauf bezieht sich alles, was hier in diesem Bereich steht. Und dann haben wir hier einmal die vier Fälle mit den niedrigsten Werten und hier haben wir die vier Fälle mit den höchsten Werten. Das heißt also, die vier jüngsten Personen sind alle 34 Jahre alt und die vier ältesten Personen sind einmal 45, einmal 45, 46 und 46 Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt den niedrigsten Wert ablesen möchte, kann ich hier schauen. Das ist die jüngste Befragte. Und wenn ich hier schaue, kann ich sehen, wie alt die älteste Befragte ist. Aus diesen Werten kann ich jetzt dann die Spannweite, auf Englisch Range, berechnen. Und zwar ist das einfach die Differenz von dem größten Wert und dem kleinsten Wert. Der empirisch vorkommt. Das können wir uns einmal notieren. Spannweite in Klammern Range gleich Maximum minus Minimum. In diesem Fall hier 46 minus 34 ist gleich 12. Spannweite liegt also bei 12 Jahren. Dann interessieren wir uns jetzt hier für diese sogenannten Perzentile. Und zwar geben die uns immer die Information, wie viel Prozent der Befragten in einem bestimmten Bereich liegen. Und zwar, dieses 1%-Perzentil bedeutet, dass 1% der Befragten bis zu 34 Jahre alt ist. Dieses 5%-Perzentil bedeutet, dass 5% der Befragten bis zu 35 Jahre alt sind. Und so weiter. Das heißt, wenn wir hier bei 50% angelangt sind, wissen wir, dass 50% der Befragten bis zu 39 Jahre alt sind, die restlichen 50% dann entsprechend 39 Jahre oder älter. Dieses 50%-Perzentil hier entspricht auch dem Median, den wir schon in dem Video zu den Lagemaßen kennengelernt haben. Wenn Sie sich für Lagemaße interessieren, schauen Sie sich nochmal das Video dazu an. Da gibt es Informationen zu Lagemaßen wie dem arithmetischen Mittel, dem Median und dem Modus. Wir interessieren uns jetzt für die Quartile, denn wir wollen jetzt gerne wissen, in welchem Bereich liegen 25% der Befragten, dann die nächsten 25% und so weiter. Was bedeutet das genau? Folgendes: Wir gucken uns zunächst mal diesen 25% Wert hier an. Dieser Wert wird auch das erste Quartil genannt. Und hier können wir jetzt ablesen, dass 25% der Befragten bis zu 36 Jahre alt sind. Das notiere ich mir einmal. noch. Erstes Quartil, Klammer fünfundzwanzig Prozent Perzentil, Doppelpunkt 25% Prozent der Befragten sind bis zu 36 Jahre alt. Das zweite Quartil wie gesagt, entspricht dem Median. Das heißt, da können wir sagen, 50% der Befragten sind bis zu, den Wert ablesen, bis zu 39 Jahre alt. Und schließlich das dritte Quartil, das ist dann der 75% Bereich. da können wir sagen, dass 75 Prozent der Befragten bis zu 42 Jahre alt sind. So, das ist im Prinzip die Interpretation der Quartile. Was man jetzt noch als zusätzliche Formulierungsmöglichkeit hat, dass man gucken kann, in welchem Bereich liegen die mittleren 50% der Verteilung. Und Die mittleren 50% der Verteilung liegen dann eben zwischen diesem 25% Perzentil, also dem ersten Quartil, und dem 75% Perzentil, also hier den 42 Jahren. Man könnte also sagen, die mittleren 50% der Befragten sind zwischen 36 und 42 Jahre alt. Gut, wenn wir das jetzt grafisch darstellen wollen, dann bietet sich dafür ein sogenannter Boxplot an. Und der Befehl dafür lautet in Starter folgendermaßen: Boxplot, GraphBox und dann den Namen der Variable angeben, hier also age. Das markiere ich und führe das aus. Wechseln wieder in die Ausgabe. Beziehungsweise warte kurz, bis das Diagramm erstellt wurde. Das dauert immer ein kleines bisschen länger als bei normalen Analysen. Da haben wir es. So so sieht jetzt ein Boxplot aus. Und dieses Boxplot enthält jetzt genau die Informationen, die wir gerade in dem Quartier, bei den Quartilen bekommen haben. Fangen wir mal an, in der Mitte des Boxplots zu lesen. Hier haben wir eine Linie. In der Box und diese Linie hier bezeichnet den Median. Das heißt, da können wir ablesen, wenn wir hier auf der Y-Achse gucken, circa bei 38 Jahren liegt der Median. Wenn wir hier nochmal in die Tabelle gucken, sehen wir, dass es genau genommen bei 39 Jahren ist. Um das ein bisschen genauer ablesen zu können, kann man hier auch die Y-Achse, die Beschriftung der Y-Achse ändern. Dafür, dazu weitere Informationen in einem folgenden Video zur Bearbeitung vom Diagramm. Diese Box stellt die mittleren 50% der Verteilung dar. Das heißt, hier das untere Ende der Box, diese Linie hier, wenn wir darüber gehen, sehen wir, dass wir hier uns hier ungefähr bei 36 Jahren befinden. Das ist das erste Quartier. Hier oben das Ende der Box, dieser Bereich hier, da sind wir ungefähr bei 42 Jahren, das ist dann das dritte Quartier. Das heißt, die mittleren 50% liegen innerhalb dieser Box. Dann haben wir noch hier die sogenannten Whisker, diese Linien. Die sagen uns jetzt, wo die restlichen 25% liegen, die unterhalb des ersten Quartils liegen. Das heißt, hier haben wir den Bereich vom Minimum bis zum ersten Quartil. Dann sind wir in der Box bis zum dritten Quartil. Und hier haben wir ab dem dritten Quartil bis zum Maximum die Werte. Manchmal sieht man in Boxplots auch noch, Außerhalb dieser Linien hier, Punkte oder Kreise, das sind dann sogenannte Ausreißer. Bei den Ausreißern ist es so, dass diese Linien eine gewisse Maximallänge nicht überschreiten dürfen. Und zwar wurde das so definiert, dass diese, so eine Linie hier höchstens anderthalb Mal so lang, also 1,5-fach so lang, wie die Länge der Box sein darf. In diesem Fall würde man also hier ermitteln, wie lang ist die Box. Mit der Länge der Box ist gemeint der Abstand. Von dem ersten Quartil bis zum dritten Quartier. In diesem Fall hier also von 36 bis 42 Jahre. Der anderthalbfache Wert davon ist die maximale Länge der Linie. Und alles, was darüber hinausgeht, wird als Ausreißer bezeichnet. In diesem Fall haben wir keine Ausreißer, weil es nur Befragte bis 46 Jahre gibt. Gut, man kann Boxplots, wenn man möchte, auch benutzen, um verschiedene Gruppen zu vergleichen. Und dazu abschließend noch ein kleines Beispiel. Wenn ich hier nochmal in den do zurückwechsle: Boxplots für verschiedene Gruppen. Wenn ich wissen möchte, wie der Befehl dafür lautet, bietet es sich an, einmal mit Help Graph Box sich anzuschauen, wie der Befehl aufgebaut ist. Markiere das und führe das aus. Und dann sehen wir jetzt hier in der Hilfe, dass wir, wie der Befehl aufgebaut ist: GraphBox. Hier werden die, wird die Variable angegeben. Und hier hinten haben wir die Möglichkeit, Komma-Optionen dran zu hängen. Und wenn wir hier bei den Group-Options schauen, gleich die erste Option ist die Over-Option. Und diese Over-Option können wir dann eben Gruppen definieren, die wir vergleichen möchten. Das machen wir hier einmal für ein beliebiges Beispiel: GraphBox age, over und dann in Klammern eine der Variablen. Wir nehmen jetzt mal die Variable Union. Das ist die Frage, ob die Befragten Gewerkschaftsmitglied sind oder nicht. So, Wenn ich den Boxplot-Befehl in dieser Form ausführe und mir das Ergebnis anschaue, dann sehe ich, dass sich jetzt die beiden Gruppen hier miteinander...